Welche sind die allerersten Schritte bei der Literaturrecherche? Angenommen, Sie haben sich für ein Thema entschieden, im Rahmen des Methodengrundkurses beispielsweise, für das Sie jetzt eine allererste Recherche durchführen möchten, dann möchte ich hier kurz die ersten Schritte zeigen. Es gibt zunächst mal eine sehr wichtige Unterscheidung. Und zwar gibt es zum einen die Kataloge. Bei uns der Campus-Katalog oder der Beluga-Katalog. Und es gibt Datenbanken. Hier wiederum allgemeine Datenbanken und Fachdatenbanken. Was ist der Unterschied? Die Kataloge beinhalten wirklich nur Bücher und Zeitschriften, also wie heißt die gesamte Zeitschrift, aber nicht die einzelnen Artikel, die in einer Zeitschrift erschienen sind. Und die Datenbanken gehen dann sehr viel tiefer rein. Hier finden Sie dann die einzelnen Artikel und weitere Veröffentlichungen aus Zeitschriften und so weiter. Das heißt, für einen ersten Einblick, um mal zu gucken, was gibt es vielleicht für ein einführendes Buch zu meinem Thema, lohnt es sich, in einen der beiden Kataloge reinzuschauen. Wenn Sie dann tiefer reingehen wollen und Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften finden wollen, dann brauchen Sie die Datenbanken. Gut, wie gehen wir davor? Zunächst mal gehe ich auf die Seite der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, auch gern Stabi genannt, werde hier begrüßt und kann hier unten direkt einen Suchbegriff eingeben und kann hier dann auch wählen, wo gesucht werden soll nach diesem Suchbegriff. Das heißt, wenn ich mich jetzt für ein Thema interessiere, angenommen ich habe mich für das Thema Carsharing im weitesten Sinne erstmal entschieden für meine Projektarbeit, dann gebe ich hier zunächst mal als Suchbegriff Carsharing ein. Dann kann ich mich jetzt hier auf der, linken, auf der rechten Seite entscheiden, in welchem Katalog gesucht werden soll. Und da sehen Sie hier den Beluga-Katalog und den Campus-Katalog. Im Prinzip sind die sich ähnlich. Der Beluga-Katalog hat noch ein paar zusätzliche ähm, Informationen, auch zu elektronischen Zeitschriftenartikeln. Wir starten trotzdem mal mit dem Campus-Katalog und gehen dann auf Suchen. Öffnet sich ein neuer Tab und Sie bekommen dann hier die ähm, Treffer im Campus-Katalog für diesen Suchbegriff Carsharing. Und zwar hier oben steht sortiert nach Erscheinungsjahr. Sie können das auch entsprechend umsortieren nach Relevanz, Autor oder Titel. Wir bleiben mal hier beim Erscheinungsjahr. Dann haben wir hier den ersten Treffer, Carsharing in Deutschland, Potenziale und Herausforderungen, Geschäftsmodelle und Elektromobilität. Hier sehen wir auf der linken Seite direkt, dass das eine elektronische Ressource ist, also eine Online-Ressource. Und hier unten haben wir auch Treffer, die direkt ein, ein Buch sind, wo ich also dann in die Bibliothek gehen muss und mir das Buch entsprechend ansehen oder ausleihen kann. Wenn es eine elektronische Ressource ist, ist es natürlich sehr bequem, sobald Sie hier ins Netz der Uni eingeloggt sind, entweder über VPN oder wenn Sie direkt im Uni-Netzwerk sind, dann können Sie hier nach unten scrollen und dann finden Sie hier direkt den Link zum Volltextzugang. Da können Sie also direkt das komplette Buch sich anschauen. Wenn Sie hier ein Buch nehmen, das nicht online veröffentlicht ist, dieses hier, Carsharing, wählen wir das einmal aus, dann finden Sie hier im Campus-Katalog den Standort. Das Buch ist hier also zweimal zu finden, einmal in der Stabi Speicherbibliothek und einmal in der Zentralbibliothek Recht. Wie gesagt, dieser Campus-Katalog findet nur Bücher und keine Zeitschriftenartikel. Das heißt, als ersten Einstieg, wenn Sie sich ein Buch anschauen wollen, ist er geeignet. Dann gehe ich einmal hier zurück nochmal auf meine Folie. Wenn ich ähm, in den Katalogen fündig geworden bin, aber jetzt tiefer einsteigen möchte in einzelne Zeitschriftenartikel zum Thema, dann habe ich die Möglichkeit entweder allgemeine Datenbanken zu nutzen, die bekannteste und auch größte dabei ist, dazu ist Google Scholar, oder aber ich nutze Fachdatenbanken. Wir beginnen mal mit der allgemeinen Datenbank Google Scholar. Geben Sie also ein hier scholar.google.de, bekommen dann hier so eine einfache Suchmaske, wie man das von Google allgemein kennt, Wir können dann wieder ihren Suchbegriff eingeben, Carsharing, und bekommen dann eben im Unterschied zu, zur normalen Google-Suche ausschließlich wissenschaftliche Ergebnisse angezeigt. Und das ist natürlich schon ein riesengroßer Vorteil, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben möchte, dass das hier jetzt alles wissenschaftliche Artikel sind, die sich mit meinem Thema beschäftigen. Und nicht eben allgemeine Treffer, wie zum Beispiel Werbung für irgendwelche einzelnen äh, Carsharing-Anbieter. Sie können dann hier natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Suchoptionen wählen, dass Sie hier also nach Relevanz sortieren oder nach Datum äh, nur eine bestimmte Sprache wie Deutsch auswählen oder beliebige Sprache und so weiter. Dort werden Sie relativ viel finden, allerdings gibt es dort... Keine Qualitätskontrolle, keine Einschränkungen auf irgendwelche Fächer. Und es ist vor allem auch bei Google Scholar ziemlich intransparent, welche Daten eigentlich durchsucht werden und wie der Suchalgorithmus genau funktioniert. Das heißt, ich weiß nicht, nach welcher Reihenfolge mir die Ergebnisse hier angezeigt werden. Und wenn Sie da jetzt ein bisschen eine noch genauere Suche haben wollen, dann gehen wir hier nochmal auf die Folie zurück. Da kommen wir eben zu den Fachdatenbanken. Bei den Fachdatenbanken ist es so, dass wirklich eine gewisse Qualitätskontrolle dahinter steckt, weil zu einem bestimmten Fach eben inhaltliche Informationen da enthalten sind. In dem Fall gehen wir folgendermaßen vor. Ich wechsle wieder auf meinen Browser, gehe hier wieder auf die Startseite der Stabi und dann gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Hier auf der linken Seite haben Sie ja nochmal ein Menü. Und wenn ich hier auf Recherche gehe, dann finde ich hier auch nochmal die Kataloge, Spezialkataloge und dann Ihr Fachgebiet bei uns. Dort finden Sie, wie es dort steht, maßgeschneiderte recherche vor allem aber eben diese Fachdatenbanken. Ich klicke hier einmal drauf. Und dann finden Sie hier zunächst mal einfach eine Liste mit den ganzen Fachgebieten. Da wählen Sie dann Ihr Fachgebiet aus. Beispielsweise jetzt Politikwissenschaft und dann sehen wir hier folgendes. Wir haben hier zwei Punkte. Das eine ist Zeitschriften. Da steht, wenn Sie schon wissen, in welcher Zeitschrift Ihr Artikel erschienen ist, können Sie hier direkt suchen. Das ist natürlich auch zum Stöbern interessant, wenn man mal ganz allgemein gucken möchte, was sind so die neuesten Veröffentlichungen in den wichtigsten Zeitschriften aus meinem Fach. In den Politikwissenschaften haben Sie hier ebenso die wichtigsten Zeitschriften aufgelistet. Oder das, was uns jetzt interessiert, sind hier die Datenbanken. Sie suchen nach Artikeln aus Zeitschriften oder Sammelwerken, benutzen Sie dafür entsprechend die bibliografischen Datenbanken. Und dort gibt es jetzt eben eine ganze Reihe an Datenbanken. Hier haben Sie den Link zu allen Datenbanken, die... Ähm, im Fach Politikwissenschaft und Friedensforschung angeboten werden. Und hier unten nochmal als kleinen Service nochmal die fünf, sechs Datenbanken, die eben so am, am meisten verwendet werden. Da müssen Sie jetzt nochmal gucken, ob Sie sozusagen thematisch äh, etwas finden, wo sozusagen die Datenbank schon ein, äh, eine Einschränkung hat. Also zum Beispiel hier finden sich dann Datenbanken, die eher auf internationale Beziehungen ausgerichtet sind oder auch allgemeinere Datenbanken, wie zum Beispiel hier Social Sciences. Wir gehen mal hier auf Web of Science, Social Sciences Citation Index, das ist eine sehr allgemeine äh, Datenbank im Bereich äh, Sozialwissenschaften. Klicken dann hier auf Recherche starten. Und auch dort finden Sie dann im Prinzip, wie man das von den anderen Datenbanken kennt, eine Suchmaske, in die Sie jetzt den Suchbegriff eingeben können. Ich habe hier schon Carsharing eingegeben. Dann kann man hier natürlich auch wieder ziemlich viele Einstellungen vornehmen, in welchem Zeitraum man suchen möchte und auch weitere äh, Spezifikationen. Wir suchen erstmal einfach so, wie die Voreinstellungen jetzt sind und schauen uns mal die Ergebnisse an. So, und dann sehen Sie jetzt hier, man findet sehr, sehr viele äh, Zeitschriftenartikel, die jeweils in einer Zeitschrift er erschienen sind. Also hier zum Beispiel der erste Treffer, Carsharing, Demand Estimation und so weiter und wurde veröffentlicht im Journal of Cleaner Production. Das heißt also, wenn ich jetzt mir das aus der Zeitschrift direkt angucken wollen würde, müsste ich jetzt nach dieser Zeitschrift suchen und dann in der Zeitschrift nach diesem Artikel suchen. Praktischerweise ist es jetzt so, dass es auch immer einen Direktlink gibt. Das heißt, wenn Sie über das Uni-Netz eingeloggt sind, können Sie hier direkt auf Find it Uni Hamburg klicken und kommen dann direkt zu dem entsprechenden äh, Artikel. Gut, soweit als allererster Einblick, wie man mit Katalogen und Datenbanken suchen kann. Viel Erfolg!